Du wirst jetzt also, anhalten. Fährt wie eine Sau. Die nee, nee, war schon. Was schon? Ich bin gleich tot. Wo ist denn Schneller dieser Scheiß? Mal. <lacht> Schaut man nicht. Ich bin vorher weg. Kann ich euch schon mal sagen, der Fahrer stirbt gerade. auch. Ja. Heute Abend, 21 Uhr. The Wacky Brothers, Wacky Crusher und Fortuna Forever spielen Serious Sam. Das kann ja nur schlecht werden. Auch. Und War wir aus. werden geschossen. Boah, ey. Ich hab noch ein Prozent hey. Weg <lacht> mich am Arsch. Das ist ein Motorradfahrer, irgendwie ist er vor uns. <lacht> Scheiße! <lacht> Ha, ha, ha!